jetzt gerade 6.45 Uhr und ich hätte nicht gedacht, dass hier gar keiner ist. Normalerweise sind hier immer Leute, die Gas gehen. Oh yes, ich bin platt, Freunde, ich kann nicht mehr. <lacht> Cool, hier morgens hochzukommen. <lacht> Guck mal. This view. <lacht> ja, es ist jetzt 7.04 Uhr und ich muss um ähm, 7.30 Uhr zu Hause sein, weil dann fahren wir zum Arzt. Ähm, das heißt, lange kann ich hier nicht oben bleiben, deshalb packe ich die Kamera jetzt weg. Rein. <lacht> so weiter geht, komme ich hier gar nicht mehr vorwärts. ich halte alle zwei Minuten an, um das zu fotografieren, weil es oh, ist so schön. Ich habe jetzt einiges vor. Ich will jetzt als erstes die Organisationskataloge mir angucken. Das sind irgendwie sechs Stück, weil ich vielleicht ein Auslandsjahr machen werde für so drei bis fünf Monate oder so. Äh, dann habe ich hier meine ganzen Schnellhefte von letztem Jahr. Ähm, einen kleinen Snack und gucke mir dabei ein bisschen was auf YouTube an. Bisschen Unterhaltung und Schnellhälfter-Krams kommt alles ähm, in diesen Ordner rein. Genau und let's do it. Ich habe übrigens gestern, also Montag, ein Video gedreht und ich dachte mir, nee, ich könnte das einfach in diesen Vlog hier reinschneiden. Deshalb, kurze Unterbrechung. Hey, ich habe heute ein Back-to-School-Video für dich, weil für mich beginnt in zwei Tagen die Schule und ich habe mich besonders viel Lust. Deshalb sollte ich jetzt anfangen, mich ein bisschen zu motivieren und ich dachte, ich teile mal so meine Tipps und Tricks, wie ich mich für die Schule motivieren kann. Und, genau, deshalb würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe mir ähm, meine Sachen hier auf mein Handy geschrieben, damit ich bloß nichts vergesse. Und mein erster Tipp ist auch schon, dass ich gerne, bevor ich in die Schule gehe, ähm, mein Zimmer auffrische. Also entweder umdekoriere, umstelle oder einfach nur aufräume damit man sich einfach wohler im Zimmer fühlt und so ein bisschen Abwechslung und etwas Neues, Frisches hat. Und ähm, ich deshalb auch gerne an meinem Arbeitsplatz arbeite, also an meinem Schreibtisch. Und genau, das ist auch schon mein erster Tipp, weil in deinem Zimmer, in deinem Zimmer musst du ja arbeiten und Hausaufgaben machen und deshalb sollte man sich ja auch schon sich wohlfühlen und äh, sich schöne Anti-Sachen zu holen. Also, ich bin ja nicht ganz so der Mensch, der sich äh, immer direkt alles holt und immer viel Geld ausgibt, so. Aber, ich glaube, man hat jetzt in den letzten Videos gesehen, dass ich sehr gerne in Hand, Hand kaufe. Und ich finde, wenn man sich so zwei, drei schicke oder bequeme Sachen holt, in denen man sich wohlfühlt, für die Schule dann... Ich denke, dass so die Motivation ein bisschen, weil man sich halt wohlfühlt in der Schule und ich hasse es halt, wenn ich morgens aufstehe und nicht weiß, was ich so anziehen soll in der Schule und ich dann meinen ganzen Morgen eigentlich damit verbringe, zu grübeln, was ich jetzt eigentlich anziehen soll. Dann habe ich als nächstes, ähm, dass man sich vielleicht ein paar Gedanken machen kann, so was esse ich gerne? Zum Beispiel, ich mag extrem gerne Obstriegel oder ich backe gerne Knäckebrot. Ähm, das ist so eine Sache zwischen meiner Oma und mir, die wir immer machen. Und ähm, genau, ich finde, wenn man was Leckeres zum Essen dabei hat, was man über alles liebt, dann steigert ja das halt die Motivation noch mehr. Man freut sich ein bisschen dann und genau. Das ist so lecker, guckt euch das mal an. Also, meine Oma macht halt immer so verschiedene Mischungen. Und es sieht halt nicht besonders lecker so aus, aber... Ah, von Stefan. Mmh. Genau. Und mein letztes ist ähm, sich organisieren. Am besten... Meine Kamera spielt verrückt. Am besten halt durch einen äh, Kalender. Und ich habe mir dieses Jahr wieder dazu entschlossen, meinen Kal Schulkalender nicht in mein Bullet Journal zu machen, sondern in mein Tagebuch, weil ich in mein Tagebuch eh viel mehr rein mache. Und ich es ähm, praktischer finde, weil ich das eh immer mit habe und es schön klein ist schön kleines. Und deshalb ähm, dachte ich mir, zeige ich dir einfach mal, was ich mir für dieses äh, Schuljahr einfach überlegt habe. Ähm, genau. Also das hier ist die erste Seite. Da habe ich hier oben Einfach einen Kalender einfach mit der Hand gemacht. Das ist wirklich alles ziemlich einfach, minimalistisch, so in die Richtung. Ich hatte keinen Bock, so viel Zeit zu investieren. Und dann habe ich hier einfach einen Kalender. Den werde ich noch ausfüllen. Hier unten habe ich jetzt für YouTube etwas. Ähm, da kann ich dann meine Videos eintragen und ankreuzen, ob um ich die gepostet habe. Ähm, hier oben... Ist das? Ach ja, genau. Hier oben habe ich eine Liste I'm thankful for, also für ich halt dankbar bin, damit ich das nicht vergesse. Ähm, da möchte ich einfach hier jeden Abend dann reinschreiben, wo ich dankbar bin. Und ähm, auf der nächsten Seite geht es jetzt schon etwas mehr in Richtung Schule. Hier habe ich jetzt einmal meinen Stundenplan oben, auch einfach aus der Hand gezeichnet, relativ easy. Und jetzt habe ich einfach für, jeden, für jede Woche ähm, so ähm, ein kleines Päckchen gemacht, wo ich meine To-Do-Sachen reinschreiben kann. Jetzt in den ersten Wochen wird es wahrscheinlich eher weniger sein, aber man weiß ja nie. Ähm, genau, und jetzt kommt hier noch die vierte Woche. Und hier unten habe ich einen Habit-Tracker. Das war jetzt auch mit meinem Video. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel machen. Halt, wahrscheinlich mein Pony noch ein bisschen zurechtschneiden, weil er ein bisschen lang geworden ist. Ähm Und mir was ist für morgens zum Anziehen raussuchen. Aber äh, bevor ich jetzt komplett Tschüss sage, wollte ich noch mein Zimmer zeigen, weil ich das halt ein bisschen verändert habe. Und ich hatte ja am letzten Video. Am Ende gesagt, dass ich äh, das zeigen werde, deshalb mache ich das jetzt. Also hier ist die Kommode, mein Schreibtisch, mein, äh, meine Kleiderstange. Das hier ist jetzt mein neues Bett, wo ich ähm, drauf schlafe. Ganz schön einfach, aber ich mag es halt so ziemlich gerne. Und dann habe ich hier ein riesiges Holzregal. Da oben sind meine Hosen und da Unterwäsche und sowas drin. Genau, und ansonsten hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass ich jetzt endlich mega viel Platz habe. Und ich liebe es gerade einfach so sehr. Wenn du jetzt auch bald Schule hast, wünsche ich dir einen unglaublich tollen ähm, Schultag. Und wenn nicht, halt einen schönen Ferientag. Und ciao!